der Ich danke allen, die hergekommen sind. Ich frage, ob es noch mehr sind. Ähm, ja, als ersten Punkt müssten wir die Versammlungsämter mhm. wählen. Wer wäre denn bereit, als Versammlungsleiter zu kandidieren? Ich es Also, Christoph kandidiert. Gegen den Christoph einen Einspruch? Ne? Wer? Wer denn Christoph? Oder wäre dann der Abwechslung? doch mal. Also. Sieht. Sieht. Sieht. Was, fast, sieht fast einstimmig bei einer Enthaltung aus. Okay, dann würde ich sagen, Christoph, du hast. Du hast den Job und darfst äh, die Leitung der Versammlung übernehmen. Ja, ja das kannst du kommen auch nochmal von mir auf der Tagesordnung. Ja. Steht, dass wir ja. zunächst, da, beziehungsweise Ich frage erstmal ab, ob jemand der Meinung ist, dass wir einen Stellvertretenden Versammlungsleiter wählen müssen oder möchten. Ja. Nein, aber was ich da vermisse, ist, äh, ein Protokoll zu bringen. Ja, das macht durchaus Sinn, das vorher. Zu tun. Und Streaming-Sachen auch. Ja, ja, das ist komplett so. das ist Genau, das, das steht ja auf dem Arsch. vielleicht. Wir haben ja noch keinen. Ja, dann also wäre wir zuerst mal jemanden, der hier das Protokoll heute oh, führen würde. Wer würde sich dazu bereit erklären? Oh, siehe Leute. Aber können wir nicht weitermachen? Also, einer, einer, einer muss bereit sein, eine Sau zu beißen. Ja, Heute ja, machst du machen. Ich mal kurz unterbrechen, bevor bis er schreiben kann, weil er braucht ja einen Laptop, um was zu schreiben. Da braucht eins, das ist so ein Schreiben. Ich fahre mal wieder. Ich fahre mal wieder so aus. Ich fahre kurz durch den Stream. Wann da durch? Das ist richtig. Ja, ja, das ja, das ja das Ich gehe noch mal, weiter machen wir weiter auf Hamburg, also für die Bundestagswahl. Dann ist es nur noch das Zahn. Ja. Ich war schleswig Wahlleiter auf der letzten Ich habe vor der Versammlung und äh, Wahlleiter mal so schön kleinen Faust gemacht. Ich glaube, ich kann das. Der Dufelmann kann rufen, die Fassungswahl. Ich habe keinen. Nee, stimmt. Ich ja. <lacht> <lacht> Gibt es weitere äh, Fragen? Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann hätte ich einmal gerne das Kartenzeichen, wer für den Markt geschehen möchte. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht Gut, oh, dann müssen wir als nächstes ähm, Screenpresse presse Gäste, Fotos Filmaufnahmen zulassen. Oder auch nicht, gibt es... Ja. Wer, kann, wer kann hier zustimmen, dass wir dies als zulassen? Gibt es auch hier die Gegenstimmen? Fall äh, da ist das zugelassen. Als nächstes müssen wir uns für eine GO entscheiden. Es gibt hier eine, einen äh, Vorschlag, der auch im äh, Wiki schon seit einiger Zeit stand. Und ich glaube, der würde jetzt noch ein bisschen vorstellen. Oder? Steht da Erklärungsbedarf? Kannst du kurz, ähm, weil ich nicht so kompliziert bin, kurz um die ähm, Anzahl der möglichen ähm, GIO-Anträge? Einzelne vorstellen und äh, Frage ist: äh, Für die Wahlen ist das schon irgendwas in der GO beschrieben oder steht das in der Wahlordnung wieder extra? Ja, okay, also das ist eine äh, Geschäftsordnung, die haben wir damals in der Pfle oder Geschäftsordnung in RD extra für äh, Aufstellungsversammlungen gemacht. Deshalb sind die, äh, die GO-Anträge stark eingeschränkt. Also bestimmte Sachen gehen ja so Das sind die einzigen Geohrenträge, die da erlaubt sind, ist äh, eine eines Meinungsbilds, einfach auf Änderung der Tagesordnung, Antrag auf Unterbrechung der Sitzung, äh, Erhebung Deinen Antrag auf den Tagesordnung stellen. Wenn du überhaupt was ändern möchtest. Und dann sagst du, ich möchte einen neuen Tagesordnungspunkt einfügen. Der lautet Änderung der Geschäftsordnung. Und schreibst dann, da, dann da deinen Text. Gracias. Vielen um, sogar, Geschäftsordnungsvorschlag gibt es für einen weiteren Vorschlag. Das ist nicht der Fall, dann bitte ich einfach also das Kartenzeichen das gilt als Wir haben außerdem die Möglichkeit, verschiedene Kandidaten aus verschiedenen Wahlbezirken auf einem Block auf einem Zettel zu wählen, wenn es da keine Verbrennungsituation gibt. Also, dass wir, wenn wir nur 20 Kandidaten haben, und sich auf die, so auf die Wahlbezirke verteilen, dass... In der Version, die hier vorgeschlagen wurde, vorgesehen, dass man bei der Reserveliste die ersten drei Plätze genauso wählt wie Direktkandidaten, also einzelne Wahlgänge für Akzeptanzwahlen, und dass man den Rest, also ab dem also vierten Platz, mit einem Bewertungswahlverfahren Frage. Gracias there's Das sind genau dieser Unterschiede, wieder dann Martin Ansch... I Also es ist absichtlich so in der Wahlordnung, dass die, Wahl, die Reihenfolge der Wahlkreise persönlich so festgelegt ist. Ähm, es ist auch so, dass ähm, wenn kein Kandidat gewählt wird und wenn keine andere, wird auch keiner gewehrt. Vor dann beschließen kann, ähm, die Kandidaten erst sehr zu lassen. was der Versammlung kommt und wie die Versammlung darüber befindet. Das ist auch extra nicht geregelt, damit die Versammlung es selber aussuchen kann. Also, wenn jemand da jetzt ähm, gekundigt hat, die eure gibt zu fahren und sagt, die und die sind die stärksten, dann habe ich eine Empfehlung für, dass wir die zuerst besetzen damit wir das einfach machen. Gibt es dazu eigentlich Vorschläge? Ich, hoffe, hier weisen, sondern schon ja. äh, und ich kann das spontan nachgucken, weil ich mir jetzt von der Bundestagswahl habe. Ich, ich, Bundestag. also, ich habe das schon mal Punkt, Es gab eigentlich nur halt ein das ich jetzt in der von der letzten Bundestagswahl, der hat deutlich über den Spiel stark Und das war halt der Dörfer nicht gewesen. Weil das aber auch danach, dass die hier in der angetreten war. Ansonsten mit waren das bestenfalls ein paar zehn Prozentpunkte Unterschied gewesen in den einzelnen Gemeinden. Soweit ich jetzt ja sonst keinen entziellen Unterschied haben. Nördlich, das war zu 21. Ja, aber wie gesagt, man soll im wenn der Kandidat kommt aus Nördlich, und der die Nördlich ja garantiert sogar, ja. Und mit, du, womit du ja damit gegen die FDP-Deutschung gestanden hast. Ja, das ist ja wirklich keine weiteren Frage, oder Vorstellung. Wenn man jetzt bei einer nachfolgenden Aufstellungsversammlung äh, jemand der unbedingt für einen Bezirk anfängt will, der jetzt schon bewegt ist, weil er von da ist, kann man. was Okay, ja, okay, ja, okay. Wir, wir habe hätten, wir hätten ja. Ja. den Lenz. Ich 19? Nee. Ich habe gesagt, das ist mir Also wenn du nach einer Bildung. bist. Das ist Ja, okay. Die Cette ist noch frei. Aus Wir jetzt 2. Okay, ja. Also, so, 20. Ja, Der du du meinst, Die Der ist 15 frei. 15. Aus Titz. Gut, Oh, ich Bis auf acht Wahlbezirke, glaube ich, als Ich würde jetzt auch gerne, ja, ja, wenn ja, ja, die es die, die, die, die, die, die niemand nicht Nee, die unterbrochen. Das haben das nicht unterbrochen. Dann rufe ich jetzt dazu auf, ob sich noch jemand äh, für Wahlbezirk kandidieren möchte. Das ist wohl nicht der Fall, dann würde ich für die beiden Die 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 und 26 und 27 ist dann die Kandidatenliste entschlossen. Für die anderen Wahlbezirke ja sind sie nach wie vor offen. Und äh, wir könnten mit der Vorstellungsrunde anfangen und an äh, Okay, ich glaube, es sind noch zwei Leute draußen, deshalb würde ich dann doch nochmal die Versammlung so lange und bis die Leute dann auch nicht da sind, weil das sonst bei der Wahl noch Sinn macht, Vorstellung oder es sind ja auch Leute draußen, die sich selber noch vorstellen müssen. Wenn man kandidieren, dann es gibt es für den, den Wahlbezirk 8. Dann würde ich den jetzt auch gerne die Kandidatenliste beschließen. Sehe, das ist nicht der Fall, aber hier kann ich mehr kandidieren. Dann ist auch die Kandidatliste für Wahlbezirk 8. Gut, dann stelle ich jetzt den Antrag, dass wir die ähm, Wahlbezirke oder die Kandidierenden ähm, für die einzelnen Wahlbezirke in einem Wahlgang wählen. Das heißt, dass wir nicht äh, Stimmzettel für jeden Wahlbezirk machen müssen, sondern das in einem wählen. Wir, kann, wir können Ihnen nur zustimmen. Okay, vielen Dank. Dann beginnen wir mit der Vorstellung der Kandidierenden. Da der Thomas gerade rausgegangen ist, kann man hier, ich glaube, Anna Maria Heinrichs ist auch nicht hier. Kann man, kann man sich vorstellen lassen? Ja. ja, ne? ja, ja lassen lassen. Möchte jemand äh, die Kandidatin Anna Maria Heinrichs für Wahlbezirk 3? So drei Wurzeln? Ja. Ne? <lacht> <lacht> <lacht> ich <lacht> Ich glaube, der ist gerade telefonisch. Leiten wir erst weiter. Ja. gunter Konrad Neubert für Wahlbezirk 5. Soll ich Du hast fünf Minuten Zeit. Oh, ja. Also, ich bin der Gunter, bin 55 Jahre alt, getrennt lebend, kurz vor der Scheidung, zwei Kinder, okay, kommunalpolitisch dahingehend belegt, dass ich jahrelang mit den Grünen relativ aktiv war dann ein äh, bisschen Probleme mit äh, Demokratie nach der grünen Bewegung, weil es ist also sehr viel über, wie soll sagen, über, über Krügel gelaufen dann plötzlich und das gefiel mir überhaupt nicht, da stehe ich nicht drauf. Äh, warum ich mich für die Piraten interessiere, die Piratenpartei, ist, hier läuft die rechte Demokratie. Wir setzen uns ein für jetzt starke Bürgerbeteiligung und auch im Prinzip Bürgerinformation. Wir setzen uns ein für Themen, die eigentlich schon von, von, von meiner politischen Richtung her meine Basis-Sachen, also meine, meine, meine Wurzeln sind. Dahin kamen ein Anzeichen. Galt es mir? Die Sonne hat die gewendet. Ach, der hat die Sonne geblendet. Okay, das wollte ich jetzt nicht so interpretieren. Okay, Gut, okay. Meine Schwerpunkte im Bereich Kommunalpolitik waren bis jetzt Abfallwirtschaft, Energie. Gleichzeitig bin ich äh, ziemlich stark engagiert in Sachen Migrationspolitik. Unter anderem dadurch, dass ich mit einer Araberin verheiratet war, bin über lange Jahre und jahrelang im Ausland war und meine Kinder sind. Soll mal sagen, Halbmigranten, ohne dass ich da Unterschied mache, nur es wird in der Wahrnehmung nicht läuft. Das. Und das ist das Arbeiten, wo ich im Einzelhandel das habe, also relativ viel zu tun und bin ziemlich stark engagiert auch im Volleyballspiel. So, okay. Warum ich mich im letzten Jahr rausgetan habe, lag unter anderem an der Scheidung. Die hat mir im Prinzip persönlich sehr große. Brügel zwischen die Beine geworfen und da ging nichts mehr. Ich hatte im Prinzip irgendwo, waren die 24 Stunden am Tag, waren einfach zu knacken, um irgendwo dieses alles zu bewältigen und noch selber ich zu bleiben. Ich würde mich freuen, wenn er mir den Wahlpreis gibt und würde mich, würde, für einen, würde mich gerne einbringen. Danke. Okay, dann muss ich die Frage Zeit hat es sich vorzustellen. Ja, ich, mal den ich hatte hier genug Zeit, ich habe ja selber abgebrochen. Okay. Dann äh, müsste es auch einmal so ein Protokoll kommen. Ja. Ja. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Gibt es Fragen an den Kandidaten? Das sehe ich nicht. Dann machen ja, wir ja. weiter. Äh, Möchte ja. jemand? Äh, Heiko, Gerhard, Gerhard. Ja. Also, ist das ja, das, äh, das ist richtig. Möchte jemand den Kandidaten für weiteren 8 vorstellen? Thomas, wolltest du den Kandidaten für weiteren 8 vorstellen? Kann ich tun, möchtest du generell die Kandidaten vorstellen? Später? Oder jetzt? Ich würde es auch jetzt machen. Okay, dann fangen wir dann nochmal an, vielleicht oder mit dir selber auch welcher ja, guten Morgen. Äh, Ahoi Piraten! <lacht> so muss ich anfangen. Nein, äh, ich glaube, äh, ich bin halt nicht bekannt hier im Kreis, ihr wisst alle, was ich mache. Äh, ich habe Vorstellungen davon, was ich im Kreistag tun möchte, die möchte ich euch lieber dann erzählen, wenn ich für äh, die Liste kandidiere und äh, spare mir das an der Stelle. Wenn noch irgendwas sein soll, könnte mich auch gerne fragen. Thomas, hast du Zeit die vorgestellt? Habe? Ja. Okay, gibt es Fragen an die Kandidaten? Ist auch hier nicht der Fall? Vielen Dank. Du kannst aber direkt vorne bleiben. Und Anna Maria Heinrichs für beide zum Teil vorstellen. Anna-Maria Heinrichs ist meine Mutter. Sie hat sich netterweise äh, dazu bereit erklärt, äh, zu kandidieren ohne Präferenz. Äh, ich habe sie. Äh, mal, was auch immer das ist, eingetragen. Erechtsweiter, weil sie da Verwandte haben. Das ist eine nette Frau. Oder, ich weiß nicht, wenn ihr solche Fragen haben, fragt mich. Äh, ansonsten, äh, ja. Und du hast mich gesagt, oder? ich vor ja. uns hatte, gute Zeit zu vorgestellt habe. Ein magisches Fragen. Das ist auch hier nicht der Fall. Heiko Gärner, oder Gärner, kann, kann man das beschreiben. Ja, genau. Weil äh, ich, ja. ich, ich, ja, ich vermute, ihr kennt Heiko. Ja. Ähm, wer nicht kennt, der, der ist Pirat. Äh, er setzt sich ähm, hauptsächlich für, also thematisch ist er äh, verankert beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, er wohnt hier in Düren. Äh, ist verheiratet, hat ich glaub, vier Kinder. Ähm, Er ist einer von den Piraten, die immer mal wieder kommt und ähm, sich einfach verschwinden. Das, das finde ich immer super. Ja, gut. Ja, ich hatte die Zeit als Gibt es hier Fragen? Auch nicht. Wir machen weiter mit Iris Teilen für Wald und Zuschauer. Das heißt es, das meine Schwester, sie tritt für den Wahlbezirk 9 an und ähm, ja, wer kann ich da auch nicht so sagen? Und auch wenn ich, ja, an nicht, ansonsten hätte ich keine Zeit ich gehabt. Ja, bitte. Ja, wie ist Ihre Einstellung gegenüber der Piratenpartei generell? Ähm, parteipolitisch eher uninteressiert, sage ich mal. Also, es äh, schade, auf jeden Fall. Ich sag mal so. Ist auch so schon mal was, ne? Nicht schaden, ich schaue ja. mich schon positiv. Gibt es noch Fragen? Auch du hattest uns Zeit, vorzustellen. Wenn Nico drauf drauf steht, drauf 18, 18, 16, 20, ja. noch drauf ist, ich doch nicht vorstellen. Wir warten uns 26. Wir ja. warten uns 26 Nico Theisen. Nico Theisen ist mein Neffe, der Sohn meiner Schwester und bei ihm ist es ähnlich. 17 Jahre alt und Schüler. Noch, der war 18 im Nächsten, also er darf nicht. Ich frage mich. Nicht der Fall, doch, der Zeit? Ich habe genug Zeit, ja. Ich kenne ich dann von Ja, das ich gerade Das ist schon Zuter. Ja, ja, das, das ist, ist das frage, das klar, also nur die Wahlbezirk. So genau, 14. Okay, ich äh, heiße Sascha Zuter, ich trete für den Wahlbezirk 14 an, das ist Linnig, da wohne ich auch. Da kenne ich auch ein paar Leute, wo ich mir auch nicht zutage so wäre, die Leute anzusprechen und ihnen zu empfehlen, dann uns auch zu wählen. Ja, ich bin seit letztes Jahr bei den Piraten dabei und würde mich freuen, wenn ihr mich auf 14, äh, wenn ihr diesen, diesen kreisland diesen äh, zu erteilen würdet. Ich hatte auch noch Zeit. Fragen an die Kandidaten? Sehe ich nicht, dann machen wir weiter mit Matthias schmidt für also zur 10. Ja, ich heiße Matthias Schmidt, wohne in Langerwehr. Ähm, ja, die meisten hier in dem Raum kennen mich auch, aber jetzt sogar den Stream und Leute, die mich halt nicht kennen. Und das ja dann, wenn es weiter ist, dann auch, äh, wollen andere Leute die uns auch kennenlernen. <lacht> ja, beruflich, das ist bei mir, ich bin noch, momentan noch am internen Arbeitsplatz. Das macht aber nicht zur Sache. Äh, was mich in diesem Zusammenhang aber bewegt ist, wenn ich mich kandidiere für den Kreistag um halt äh, Inklusion als Thema voranzubringen, was zum Beispiel auch die Kommunierung von diversen Mühlen-Görben-Sachen anbelangt. Das ist so eine persönliche Sache, die ich da anbrenne Ansonsten würde ich mich dann gerne in das Team, wenn wir dann äh, gewählt werden, dann mit einbringen. Und, äh, ich sehe mich da auch als Lernenden, aber ich denke mal, dass ich da auch noch schon genug bin, um das auch zu machen, und wechseln mit den Aufgaben. Ähm, ja... Äh, was soll ich groß sagen? Also, ich kandidiere für den Wahlkreis C in Knanglawea. Und, ähm, mal sehen. Es geht ja ein bisschen um das, was wir halt die Bezirke voll bekommen. Und, äh, ja, sehen wir mal, was uns die Wahl bringt. Und du hast genug Ich glaube, ich habe genug Zeit. Ja, wenn da Fragen sind, ich habe keine Man kann mich aber auch äh, außerhalb dieser Runde auch immer gerne fragen. Und, äh, weil es ist ja auch mal dieser Vorführeffekt und der ist natürlich auch ein bisschen Einmal. Okay. Gut, vielen Dank. Danke. Keine Fragen? Dann machen wir weiter mit Falco Hellweg für weiter zu 11. Der ist wahrscheinlich in Abwesenheit, dann machen wir dann nochmal Dietmar für weiter zu 12. Ich trete jetzt, auch wenn ich wichtiger bin, für dieses Service zwölf Einrufen an, da dort doch einige Wähler sind, auch aufgrund der sozialen Strukturen einrufen, ist das garantiert kein schlechter Meinung, so. da sollten wir auf jeden Fall vertreten sein. thought be Ich Monique Dufel. Du Wait, bitte? bitte? Du? Okay, okay das ist ja schon. Vom Feuer. Ja. ja. Frau Monique Dufel ist meine Ehegattin und stellt sich als Direktkandidatin für den Wahl der zur Verfügung und ist selbst keine Piratin und französische Staatsbürgerin. Aber sie sieht das Ganze mit Interesse und würde mit Rücksicht auf die sozialen Strukturen, die sich mittlerweile darstellen, für den Kreis lieber als Kandidat dastehen und für die Privatpartei Stimmen sammeln, als ja, nichts tut beistehen, wie Strömungen aus dem rauen Lager unsere Stadt überhäufen. Und einfach darum würde ich sagen, dass dieser Wahlkreis für Monique Dufeux von euch befürwortet wird. Gut, gibt es Fragen? Ich habe ihr den Unterschied zwischen einer Stadt und einem Kreis schon klar gemacht. Aber sie sieht die Bezeichnung bürger immer mit der Stadt verbunden. Weil sie weiß, dass es um den ganzen Kreis geht. Und dass dieser Kreis auch die Stadt Jülich beinhaltet, ist ihr durchaus geläufig. Fragen? Ich hoffe. 2016, weil da, weil ich weil Leute da meinen Namen und meine Familie auch kennen. Und ich denke, deswegen haben wir große Chancen, da vielleicht ein paar Punkte zu machen. Ähm Wie weit ist deine Bereitschaft, mit den anderen Kollegen aus dem Kreis zusammenzuarbeiten? Ähm, ihr kennt mich alle als Teamplayer. Ich denke, mein Engagement in den diversen Wahlkämpfen sollte ein Gefühl sprechen. Beantwortet ähm, das deine Frage? Ich will zu sagen: nicht ausreichend, aber das ist ja seine Art. Und weitere Fragen? Hallo, ja, es ist schwer nach so viele Kandidaten noch was Neues zu sagen, was man gerne bringen möchte, wenn man den jetzt in den Kreis anschafft. Äh, meine Hauptanliegen wären noch die äh, Transparenz und die Teilhabe der Bürger. Was ich zum Beispiel in den Medien nicht mehr lesen oder hören kann, ist, wenn aus Kreisen berichtet wird. Das ist immer alles so diffus und so unverbindlich und das ist die Dinge, die ich gerne äh, ja, zu der Abschaffung die ich gerne unterstützen möchte. Der Bürger muss vernünftig informiert sein über Dinge, die im Kreis der Politik in der Kommune passieren und dazu wird Transparenz. Und wenn er die erfährt, dann kann er auch teilhaben. Mein Name ist Jürgen Rülle, den Anwesenden Anwesen ja. bin ich glaube ich hinreichend bekannt. Ich sehe schon zustimmendes Lächeln aus den Kreisen, aber noch freue ich mich natürlich besonders. Ich trete für den Wahlbezirk Niederzier ohne Ellen an. Dort bin ich auch wohnhaft in der Gemeinde Niederzier im Ortsteil Hanbach hinreichend bekannt. Einer der wenigen, die offen Flagge zeigen. Die Piratenflagge hält seit zwei Jahren auf einem zwölf Meter hohen Mast direkt an meiner Grundstücksgrenze. Eine Zeit lang wurde sogar die Anliegerstraße dazu genutzt, nachzugucken, ob die Frecher tatsächlich immer besitzt in einem erzkonservativen Gemeindeverbund sich mit den Piraten zu Augen. Ich bin für Transparenz. Teilhabe und sehe meine Schwerpunkte im Kreis in der Hauptsache darin, dass ich weiß, wie es am unteren Ende der sozialen Skala aussieht. Denn ich bin lange Zeit arbeitslos gewesen und aus Selbstschutz jetzt als eingeschriebener Student tätig und würde also in dem Bereich meine Arbeitsschwerpunkte sehen. Mehrfache Handwerker und weiß, auch mit wenig Geld umzugehen, also durchaus vorteilhaft für eine Gemeinde oder für einen Kreis, der finanzielle Probleme hat. Gut. Fragen? Du hast die Zeit. Vielen Dank. Thomas Moll, 22. Fragen wir auch noch mit. Markus Friedrich, 21. Das ja. funktioniert. Ja. Ja, ich mache es auch kurz, weil mich die meisten, denke äh, ich, äh, Markus Friedrich, 41, ähm, bin jetzt sozusagen also, knapp zwei Jahre in der Partei, äh, Kandidier für Nörblich, äh, aus dem Grund auch mal die Karte und ich war letztens hier auch Direktkandidat bei der Bundestagswahl, nicht da auch ein relativ bestimmtes Ergebnis geholt habe, und das natürlich mich dann versucht, mit den Bekannten hier einzubringen. Schwerpunkte sind halt äh, Arbeit, Soziales und Verkehr. Arbeit und Soziales, da gibt es hier aus meinem Berufsbild, ich Arbeits- für Arbeit und kriege natürlich da dann immer mit, halt, wie wichtig es dann auch ist, sich auch in den sozial Schwachen auch eine Stimme und auch vor allem eine Teilhabe am Leben bzw. am Arbeitsleben zu ermöglichen. Verkehr deshalb, weil vieles hier mit der Infrastruktur damit so zusammenhängt, dass die Leute überhaupt noch erst mal zur Arbeit oder zu sonstigen kulturellen Veranstaltungen kommen können. Ich hatte genug Zeit. Fragen? Dr. Hermann Heinrich war wahrscheinlich yes. <lacht> Dr. Synet Havald. war auch von Thomas. Dann gibt es noch Jean-Luc André. Yeah. <lacht> für Wirk 27. der ja glücklicherweise schon in guten Händen ist. Deshalb trete ich für die Meine ja. an. Und ja, ich gehe auf eine Kreisschule, das heißt ich kriege in direktem Maße mit, wie der Kreis sich auf die Schule auswirkt. Und, ja. das Dann äh, unterbrechen wir die Sitzung haben wir erstmal für zwei, äh, drei Minuten also, Das ist schon auch Potenzial. Und weil es jetzt die Landung Thomas noch braucht, möchtet ihr, äh, dass die Kandidaten von Thomas noch vorgestellt werden? Oder möchtet ihr da auf die Vorstellung verzichten? Das mache ich jetzt einfach mal als Meinungsbild. Wer ist der Meinung, dass wir auf die Vorstellung dieser Kandidaten oder Kandidierenden verzichten können? Die äh, die noch nicht vorgestellt worden sind, und die Thomas uns vorstellen soll. Das sind im Einzelnen Falco Helbeck, Hermann Heinrichs Dr. und Dr. Sulet Hacher. Okay, wer ist der Meinung, dass wir hier auf eine Vorstellung der Kandidierenden verzichten? Wer ist dafür, dass wir ich würde mir das nochmal vorstellen. Jetzt ist aber Thomas auch da. Ja, es <lacht> <sehr lacht> war ja nur ein Meinungsbild. Dann möchtest du die Kandidierung nochmal vorstellen? Das kann ich gerne machen. Okay. Wer ja, kommt denn? <lacht> ich übersetze nicht mit meinem Meinungsbild. Okay. Also. Äh, Falco Helbeck, ich wollte das so gerne. Falko Helbeck, ja. Ähm. Falco ist Pirater 2012, ist nicht bei uns in der getreten. Ich habe allerdings immer wieder Kontakt mit ihm und die Leute von euch, die twittern, die werden ihn vermutlich auch kennen. Der Twitterte als Pirat und Strich weg. Das ist doch relativ aktiv. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Er ist aus Langerwehr, er fängt Langerwehr an, kennt er auch Leute in dem Wahlkreis explizit, deswegen hat er mich gebeten. Für den halt kandidieren. Mehr weiß ich jetzt nicht. Und da waren wir machen weiter Achso, wir sind Keine Fragen, wir haben noch Thomas Moll, Führung bis okay. Thomas Moll ist ein Freund von mir. Ähm, <lacht> er wählt im Prinzip die Piraten, seit er uns kennt und seit er weiß, dass ich dabei bin. Ähm, er war... Er im Kreis finden ihn vermutlich einige Leute, weil er bis April letzten Jahres Fahrlehrer war bei der Fahrschule Jakobs in Mühe. Ähm, Hatte dann einen Motorradunfall, ist seit der Querschnittsgelenk und ähm, kann ähm, entsprechend seiner Fahrlehrertätigkeit nicht mehr nachgehen. Ähm, hat sich aber freundlicherweise bereit erklärt, für uns zu kandidieren. Wohnt in März nicht Gold und deswegen hatte ich auch den Wahlkreis vorgeschlagen. Ich hatte genug Zeit. Gibt es nicht? Dann Hermann, Leon Heinrichs für Wagenzüge 22. Ähm, Hermann, Leon Heinrichs ist mein Vater. Ähm, ich habe ihn für Fettweiß eingetragen, weil ähm, wir Verwandte in Fettweiß haben, die auch Heinrichs heißen, weil äh, der Name Leon und Fettweiß uns sowieso recht bekannt ist, weil es der Namenspatron der Gemeinde ist. <lacht> und so weiter und so fort, also ich bei Äthel, gerade bei der älteren Bevölkerung dürfte den Namen dort sein, weiter weiß ich gerade auch nicht groß, was ich hier über ihn erzählen sollte. Achso, er war bis, bis ungefähr zur Jahrtausendwende SPD-Mitglied, ist dann irgendwann gut entlang ausgetreten und seither hat er immer wieder eine politische Meinung, aber ist Parteipolitik. Grüner und ähm, Ratsherr und Kreuz auch für die Piratenpartei. Ähm, kann heute persönlich hier nicht anwesend sein, ähm, deswegen mache ich das in Vertretung, aber ich glaube, über ihn ist noch nicht viel, Gut. dann haben wir jetzt alle Kandidaten. Schaut wie viel äh, Tinte ja, du auf im Drucker hast. Ja, das ja, das ist, ja, das ist jetzt noch Zeit. So. Ja, Da ja kannst du ja noch, noch mit Thomas, hatten wir nicht letzte Tage. eben noch einen Typen, der gesagt hat, er könnte heute nicht da sein, aber... Ja, zweiten Ja, da gibt es noch zwei weitere. Jetzt auf die Wahlzettel. Ja, die gucken wir voran. Bevor wir äh, zur Wahl kommen, erstmal erkläre ich mal kurz die Modalitäten. Eine ganz wichtige Frage voraus. Es ähm, gibt nicht die, eh, ob irgendjemand Zweifel an dem äh, Wahlrecht eines Anwesenden oder eines äh, Kandidaten hat? Ich sehe, das ist nicht der Fall und ich will das entsprechend protokollieren. Ja, Also das bitte zu protokollieren, ja, das ist die Frage. Das muss auch in Niederschrift entsprechend gekürzt werden. Okay, wie war sehen dann so aus. Ja, links den Namen stehen, den Wahlkreis. Wir wählen alle ist die Versammlungsfrage. Ich schlage vor, das habe ich schon Entschuldigung. Wir wählen dann alle Wahlbezirke oder alle, für die wir Wahlkandidaten haben, die haben, in einem Wahlgang. Ich habe vergessen, die Kandidatenliste zu schließen für die Wahl, Das Kannst du noch zuhören, ja, wenn man das mache? Das mache ich da drüben. Viel, viel, zwei, vier, sechs. Alle anderen müssen? Für 1 glaube ich auch noch, für 4 und Wahlbizze 6. Wahl Aber sonst habe ich hier keine Nachtragung. Ne? Das ist ja auch einfach für alle, außer dem Alltag. Also, außer dem Alltag, sehr. Dann fasse ich das gerne noch mal zusammen ja. mit dem Team oder so. Für äh, alle Wahlzüge bis auf die Nummern 7, 18, 24 und 25 sind dann die Kandidatenlisten geschlossen. Wunderbarweise also sind auch schon die Wahlzeuge durchgeführt. Wir machen eine Akzeptanzwahl, das heißt, wir können für jeden Namen Ja oder Nein ankreuzen. Ein Kandidat wird nur dann in diesem Wahlzeug aufgestellt, wenn er mehr Ja als nein stimmen erhält. Ähm, ihr könnt euch auch enthalten, wenn ihr gerade nichts antwortet. Ja, das ist es eigentlich. Martin hat mich gerade noch zum Wahlhelfer ernannt. Gibt es da Beschwerden? Für nicht ja. Ich kann so viele ernennen, wie ich möchte. Wie lange ich du nennen? So viele, wie also, ich möchte. Da bräuchte ich die gar keinen. Also, eins war der gerne und da ja dann ein das, das ist die ja, Idealität, den, ja, den Einzinkten der... Ich bin noch nicht als Kandidatin <den> hier. Ich bin noch nicht als Und dann können wir fragen. Der Christoph macht jetzt den Tisch noch frei. Ich baue dann so noch den Packkarton auf. Die Wahl ist geheim durchzuführen. Ja, das ist also jetzt keine Option, sondern ich möchte auch, dass alle unsere... So. Also, die ist nicht optional geheim die ist zwingend geheim. Ja, das heißt, ich möchte, das dass sie alle geheim bleiben. Oder hier oder da hinten ähm, kann man auch fahren, das ist durch die Jacken Ich möchte da nicht, dass da irgendjemand äh, reinläuft, wenn da jemand sitzt. Oder der ganz abgeschaltet werden, will. man hat auch drei da ja, auch zeigen. So fertig. nach vorne klappen. Ja ja. Dann machen wir das, das am besten so. Nimmst ja. du die die mit ich, ich habe die aber, das hier da hier ist ja. Ich einfach die raus. Hat Die, mal die ich sie hier zum Beispiel. Ja, am besten, wo die dass man sie sehen kann. Vielleicht. Ja. Kennst du besser, wenn man sie sehen kann? Hm? Ja. ja. Ja, transparent ist ja können auch gut. Die stehen hier noch nicht. Die sie auch hier nicht. Aber es ist ja noch blöder. muss man sie nicht da draufstellen einfach? Stell sie doch einfach hier vorne auf der in den Herren, Stuhlbelang. Ja, ja, ja, ich glaube. Okay, das ist ein ja. Ich habe jede Menge Schritte dabei. Ja. Ich habe Schritte ja, das ist der erste Wahlgang, der muss natürlich auch abgestreift werden. Eigentlich müsste ich ja 27 an aber fast 27 Nein, ja, einfach ja. ist es nur ein Wahlgang. Es ist nur ein Wahlgang. Es ist 27, nicht 27, sondern minus 40. Transfü Nein, ich mache jetzt eigentlich Wollte oder so. okay. also, so ist hey, Hier brauche ich nur Ihr kommt zu mir, ich mache einen Strich bei der 1, ihr wählt hier oder okay. hier den Wahlzentrum. Und und wenn ihr mal den Wahlzentrum zweimal gefallen und ablegt, dann kriegt ihr den Stina, bitte, gucken, dass das hier brauchen ja, wird. Und man das hier damit man sieht, dass da alles ja. sauber ja. läuft. Ja. Ja. Unsere, unsere propagierte Transparenz. Ja. Entschuldigung, ich bin nicht transparent. Ja. So, mit so einem <lacht> anderen Spektrum, Dann so, die, die dann auch feststellen, ob da was mit dem... Ja. Ja. so du unter der Kamera oder über ja. der Kamera ja. genau. oh. Ja, ja dein das musst du machen. Ja, ja, ja. Kannst, du, ja kannst du, und so sollst du sollst mal hier machen. Ja, du Ganz nach oben, dass wir nicht einen Schnitt auf den Stuhl dort bauen. Nach okay. oben genau, da ja. hast du jetzt da gesetzt. Oben? Oben, ja. ja. Genau. Sag mal, Abrieb, Muskelmasse, Energie. Ja, allerdings haben wir so die Energie, letzten Endes ist sie nicht. Habt ihr alle nochmal mit der ob alle Namen richtig sind? Und jemand Fehler bemerkt? Hast Ja, der ist richtig ja. geschrieben. Gott sei Dank. Ja, das ist ein Rechtschreibfehler drin, oder was? Ja, jetzt. <lacht> also ich habe meinen Zettel jetzt. Nein, nachdem ich richtig dran. Äh, da machst du den dran. Da, da machst du einen dran. Du bist jetzt durch die Kamera gelaufen. Ja, da kann er ja, ich kann mal drin, ja, wenn nicht drin vorbei, wenn da ja. die Transparenz schon um ist. Halt so ich kann ich will mit dem Rücken zur Kamera stehen bleiben. Ja, okay, ich werde zwei gelaufen da passiert. Also, ich weiß sowieso, das tendenziell das das das ja das das ja aus. Wir, Wir wählen uns hier Das Wir wählen uns <lacht> <lacht> Können wir nicht zur Rückseite von den Altenpreisen? Nee, eben nicht. Dazu <ist> ein Dokument. Jetzt <lacht> habe ich aber schon ein Strick. Ja. <lacht> da ja. ja, wir müssen eingesammelt ja. haben. Was bei der ja. die haben so. ah, also, so. es, es geht so. um die, die Dokumentensicherheit. Richtig. Äh, ja, ja. Äh, da müssen ja. ja. wir vor UnruHö, in Düsseldorf ist dem das ja passiert. In Düsseldorf ist dem was ja passiert, Da sind Leute von den Freien Wählern, die dem Nationalsozialismus sehr entstanden aufgetreten, sind aber seit Jahren, sie geschlossen aufgetreten doch ja. so oder. oder doch nicht ja bei ich bin auf der Straße. Ja, das ist nicht Lieber als Was macht denn jetzt mit dem Strich? Ja. Wir stehen das jetzt gleich zu zweite Bein. Jetzt kommt die Nummer zwei. Also wir können 15 Mal, also wir können auch 14 Mal. Wir können es aber auch sein. Wenn das jetzt noch 14 Mal passiert, dann müssen wir auch neue Stimmkarten das würde dann ein Problem geworden, ne? Die müssen jetzt geschickt werden. Doch. Das ist, Das ist der eine Satz. Das ist Das ist Das ist Das ist andere Das ist Das ist der Das ist der ist Das Papier wenn Jeder einmal ja, einen formalen eine Fehler macht, der einen Abbruch des Abstimmungsverhaltens nach sich zieht, dann ist das doch in Ordnung, Jeder darf Jeder, immer, ist, ist <lacht> jeder darf einmal. Jeder darf einmal. Irgendwann stellen wir uns darf immer. Jeder Jeder darf. am Donnerstag. Ihr seid ein wenig konträr. Ja, aber, aber auf der anderen Seite hast du gemerkt, dass auch die Grünen so langsam zur Transparenz finden, ne? Aus gegebenen Anlass. Also, seitdem die Grünen überlegen, mit der CDU zusammenzuarbeiten, sind die Grünen nicht eher ist, nicht gut, das ist nicht Ja, das ist ich glaube, zu kommen. Ja, die überlegen jetzt auch hier so, in der Mitte. Ich Ich ja. sehe, wie ja, ist der ist so. So. Anderen da wird ja nur noch alles abgesprochen, Dieative, gar ja, eben. Ja. Die die ja. Wahl also, Bei für den Grünen, heißt es dann, wenn der nicht gewählt wird, dann gehen zwei andere auch, dann kriegen ihre Liste nicht voll und so, dann müssen sie ja noch ihre internen Formquotos setzen. Ja. Ja. Wobei die ja, da sich drüber hinwegsetzen wollen, ja. Ja. die ersten drei Plätze müssen Männer werden, sonst geht der eine nicht, dann gehen die anderen beiden nicht, das wollen wir ja. nicht. Ja. Deswegen haben wir ja. Demokratie übergaben. Ja, ja doch, das ist ein Genau. Ich sie nachher ja, Da heißt, gerade und, mhm, ja. und dann hier so Sachen wie jeder... Ja. Zwei von den Gemeinderatsmitgliedern sind äh, Beziehen aber äh, über die Partei oder über die Gemeinde iPads. Also, eins für die Gemeinde, schenken das dann der Tochter, kriegen dann noch eins von der Partei, benutzen das dann politische Arbeit. Unser Lauch. Wenn man das mitkriegt, dann. Transparenz. Wir auch, wenn die Kamera abläuft. Ist die das. Ja, so. Wie Schon wie wieder falsch? ein u stadt Ah, nee, jetzt kommt man sich nochmal ab. Ah, oh. Ich hätte mich angefordert. Oh. Ja, aber u hier Warum hast du denn mit Ja, es ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. nicht. Dient mal zur Not, müssen wir unterbrechen. Dann muss ich ja langer Bangalore fahren und Papier holen. Genau. Und wenn es ganz arg ist, dann muss ich auch mal einen Buchkantor malen. Wenn die Nummer jetzt nicht noch zehnmal durchzieht, ja, ja, also, Es sind, sind noch drei Termine, ja, die war. Es sind nur drei Wochen angesetzt. Ja, ja, nein, deswegen ja. so wollte ich das Wartrecht tun. Jetzt, verstehe ich das. Drei Termine in zwei Wochen. Ja, das ja. ist. Ja. Ja. Ja. Wir haben schon eine Bocklist gemacht. Im Idealfall haben wir das in wenigen Stunden durch. Ja, bei sowas. So da geht es um einen Hubstand. Und wo oh, man den hinsetzt, ist auch noch ziemlich überschaubar. Ja, schön. Ich stelle mir mal vor, wenn passiert, dann kommt man auch vor wenn arabischen weißt du nicht, viel hast du mehrere, Namen oder... Ich habe auch ein Ja, das hat alles viel Auch wenn du jetzt ein bisschen Osteuropäer hast, wo du anders kanalisieren musst, dann kannst du dann v waffen als man fassen will oder sowas. Ja, da muss man dann viel wir Auswahl Wenn wir das auch selber Dass ich selber mit seinen, äh, wegen, nicht, wegen, wegen nicht wegen die nicht ja. <lacht> Also man kann ja seinen Künstler, Perso 1 lassen. weil ich habe auch ja, Künstlernamen lassen. Lassen wir einfach unsere Twitter... Ja, die Namen da eintragen, schreiben wir auf die ist Liste. Es gibt noch einige Namen, die normalen Namen. Niemand, der ein Zeichen im Namen hat, die auf zwei Zeichen Namen nicht zulässt. Ja, das, du ja. das kann sich schon was ja, Da kommt noch ein bisschen Zeit. Ja, ich, mal ja ey, ich bin heute Nacht nicht geschlafen auch so das, das ist eigentlich ein Zeitpunkt angesetzt. Das ist so heute in der Das ist 37 Jahre. Irgendwann also, muss man ja ja, das machen. Wir dann. Das letzte Mal, als wir den Laden nicht machen wollten, wollten wir das ist besetzen. Ja. Das geht aber von ja. Ja, doch dort. ja, das war so die Zeit meiner Die hier auch also, von draußen. Wie sieht das überhaupt in der Rode aus? Ihr habt da ja noch mal das Schloss und da ja. ist auch eine etablierte Monarchie. Hab das Schloss, ja. Ja, wir haben ein Schloss, mit Sohn Schloss und mit ja, dem Sohn oh, und da, da nicht ja. ja, die Erlaubnis? Ich so ein machen, wir ich mal... Ja, Und dann den nächsten da noch gar nicht mehr Ich habe immer von Leuten da sagen lassen, dass die eigentlich ja... Also das heißt, sie bevölkern. Die, die Ergebnisse sind ja jetzt auch nicht von der Bevölkerung ab, nur weil sie ein größeres Haus sind. Und mehr haben die ja jetzt nicht. Das ein tolle Familie und ganz ehrlich, die gehen allen so dafür, dass sie das ganze zu <lacht> ja, Das ist wirklich spannend. die hat auch zu Teilen fahren, die sonst nie fahren. fahren? Ja, so weiß er Wenn du mit irgendwelchen Belgien, die kommen alle Und Und mal, hat den Stimmungs Okay. Den okay. Ja. Also, da hatte ich herausgestellt, dass also. Runter, aber ja, so der das ich glaube, es ist bisschen ja. bisschen, das ist ja. aber das so hat der so halt ist, ist der Ja, aber andererseits, ich habe so privaten Teil, dass das so das ist der ganze Punkt da. Das ist alles nur die für die Kamera, ja. Kamer ja. für die Gäste kommen so. Aber im Palast halt sehr, ja. sehr Hat ja hat der Hollande doch glaube ich auch unser ein Eine Wohnung für für Jury, hier eine für Valérie. Dann sind wir zumindest. Lösen, oh, jetzt wird hier Aber ja. das ist, ich Das ist unterhaltsam. Ja. So was steht nicht in der Presse. solche Sachen dann genau. Piraten wettern gegen Monash. Piraten wollen wir hier abschaffen. In Deutschland. Piraten. Karten mhm. Ja, genau. Das kommen wir Türen. Ja, Moderne Freibeuter. Obwohl die der die das ist ja Drake und so, Das Der Drucker durch. Na naja, ja. Und müssen wir auch noch ein paar Wochen. kann es mal wenn wir noch eine Stunde. Sonst müssen wir die Veranstaltung abbrechen und dann auf nächste Woche schon verschieben, dass wir uns alle vorbereiten. Ja, ich uns Hagel, Hammer, flache Steine. Ja, genau, das wäre das. Würde ich würde sagen, dass wir nicht erfinderisch Steine, Den Stein mal sind immer das, das würde wenigstens verdeutlichen, wie Wahlen statt die zehn Gebote, die 20 ja. Fähigkeiten, ja. wenn die, die gefunden werden, ja. muss wohl einer ja. und, und so, so. Ja. Wenn so, wenn er vom Berg käme, ja. Aber muss das der Wahlleiter, ja. 15 Gebote an zehn Gebote. Ja. Ja. Das 11. Gebot, du darfst dich, dich schon, darfst oh, nicht erwischen. So, ich habe es gehen weiter. Habemus Wahlzettel. Lauter, ein bisschen lauter bitte. Whisky-Distar. Ach, wie schön. Da draußen sind noch welche vor der Tür. Whisky-Distar. Jetzt wieder 100, die Wahl. Und... Beziehungsweise fangen äh, wir einen zweiten Wahlgang Wir sind und Ich gehe noch mehr. jetzt auf der Sache, da hat er auch ein oder mir also immer so ein Weg geschossen. Das ist der, die wichtigsten sind für äh nachladen. Ja, das ist eigentlich keine Ware, kann in ganz Sansa, für die Karte der Soße, der Ist das eine Wahlkampagne? Wenn der Anstand gewahrt wird, äh, ich mache ja, so ein so was? Was? also man das nicht sehen kann, würde ich sagen, super geführt, oder? Okay. Oder? sie war als Trotzdem finde ich, es Vielleicht einfach noch drei ein Schritte also Ich gucke guck ja schon mal nicht Ich und so, hinten in der Ecke ist es klein. Ja, geh in die Ecke. So, Macht du einen Moment noch Einfach warten, Nein, <lacht> Zweimal wieder oben, müssen wir Dann den Mg-Knowen stehen. Da kommt es so ja, der Rundfässig. Ich habe den Fassel. ist auch richtig. Also, ist So, es ist auch So, ist So, ich glaub, noch ein muss ein ein aber ich glaub, wer hat die Kuli geklaut? Oh, das war ich. Okay. Wenn man äh, ja, aber cool. Sie noch nicht das, äh ja, ich Das Stadtrat sehe ich vielleicht in einer Stadt Nein, ja, wegen Wasser. Du kannst doch nicht. Also, Leute, jetzt ist aber dazu wieder ein Fisch. Oh nee. Ach, ja, warum guckt denn keiner vorher drauf? Ich das schon. Ich hab's Was wir jetzt? Ja, nicht mal die Kandidieren. Sind die Namen von meinen Leuten Oh Mann. Spätestens sind es zu falsche ja, das Sorry, Weil einmal hat er was Dann doch jeder nach, Name, alle Namen Ist das so? Ich glaube, wir mal eine aus Papier. Ich könnte doch noch legen, also. ja, ich habe einen Also wir haben folgendes Problem, wir haben bei einer Person, die einen Zweitnamen hat, den Zweitnamen um einen Buchstaben falsch geschrieben. Das, das macht aber keinen Unterschied. Meine persönliche Meinung ist, dass dadurch, dass es ein Zweitname ist, die Person trotzdem eindeutig identifizierbar bleibt. Ähm, da ist das der Buchname? Ja. Mhm. Dann habe ich den. Ja, dann ist. Dann das ist, Ich ja, es. mir Wenn jemand Bedenken hat, dann müssen wir. Sonst würde halt, halt, halt, man einfach folgendes machen: man könnte ja einfach alleine zu uns zurücklassen. Aber. Ja. Absolut, ich habe so, bitte jeder. neue Sitzung. okay. Wir eröffnen den nächsten Wahlgang erst. <lacht> wenn jeder einmal die Zettel ganz genau durchgelesen hat und zumindest von seinen Kandidaten uns versichert, dass alle richtig okay. geschrieben sind. Ja. Das Problem ist jetzt ja. eins: Wir acht, ein haben angekreuzte Zettel in der Hand zu Teil. Äh, die schmeißen wir hier noch rein. Ja, okay. Und äh, die dann zusammen hier noch. Ich muss jetzt nicht mehr häuschen, weil Ich muss nicht mehr häuschen. Ich habe mich also, also, also, ja, also, hab echt gefreut Ich habe mich wirklich gefreut Ich Der sauber Aber wir können das nicht. Ich darf nur mal popfen. Nein, richtig ja, dann sagt er jetzt. Ja. Aber meine ich finde, er ja, ich so habe ich finde, so. ja, ja ist so so. ja, ja, so ich habe er ich weißt ich ist ich ich <lacht> Kann ich nicht auch Leute zum Verlichtung einwerfen? <lacht> <lacht> Wir können doch mal bestreichen, streichen, wo der ist. Wer, weil das, das ist ja die Level, nee. <lacht> wir sind ja kein Das in dem Fall nicht. eine In Fall auch bitte, äh, Name ist. dann man kann ja den zweiten Namen ja, also nicht wäre auch kein Problem. der Vorname der Erste durchstehen. Ich vorher. Ja. Ja. weiß, dass es daran liegt, aber. Oder wir strahlen dass wir alle Zweiten haben jetzt. Ne? Ja, jetzt Vernichtung also, der ist Stimmzettel des zweiten Waldes. Wir haben es mal wieder nicht geschafft. Aber da wir uns im der Übungsmodus der befinden, werden wir ja, sicherlich heute noch zu einem Ergebnis kommen. Diesen Optimismus müssen wir jetzt alle haben. Ja, genau. können sonst nicht zur Not von unseren äh, <lacht> Wählbarkeitsbescheinigungen zurückzahlen. Das hält dann gar nicht auf, so ein Wählbarkeitbescheinigungs. Wir können ja auch untereinander tauschen, dass es meine Wählbarkeitbescheinigung ist. Also, zu also, äh, habe ich im Rathaus abgeholt. Was muss ich jetzt haben? Wäre sinnvoll, das mal bald zu holen. Ja, das ist die ja, das ist da haben Sie mir einen langen Weg ich werde der Erste, angeblich, der die abholt. Ich, ich sagen, so die Wahl ist schon eine Weile die ich so drei, drei Wochen. Hm. Das ist nicht unsere Das war eine sehr interessante Sendung, die hier entsteht. Ja. Und damit der Wahlkampf transparent ist, läuft das auch einfach auch durch, Aufzeichnung durch. So, die ne? mal ja. die Realpolitik. für nichts so ein Kram, wo Unbeschrieben, uncut, der Politik uncut. Die, äh, die Directors Cut Version. <lacht> <lacht> Mein ich mal. Berlin, muss ich so ja, wenn man ist, man richtig geschrieben? Ja. Ich gucke. Ja. ich bin ja. das Bindestrich auch richtig, ja. ja. Das Bindestrich auf Unterstrich. auf der Nee, der hat einen Unterstrich, hat der. Unsere Brüder ja auch nicht. ja, das war ja. Wunderbar. Hier, also, Wir, jetzt nicht von, wir jetzt sind. Ja. Okay. Auch von den Kannst du mal sehen, die Nein! <lacht> ja, wir sind ja hier, das wissen wir nicht. So sicher, weil Deswegen sage ich ja, ich for… ich Kunde Verwaltung. <lacht> oh, das ist wirklich oh, gute ist der, der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 Okay. wir jetzt ich mal, dann das ich weiß, das um, um drei mal ausgegangen ja, weiß, nicht ja. Weiß, das das weiß, man auch weiß, das heißt auch wahrscheinlich sogar ich das ja, aber entschuldigen Sie, bitte den kleinen ja oder das doch das es raus, Wir die ja, ich habe das, gesagt, von also, das ja. Ja. Schon ja, Ich nicht ja, ja. ja. ja, Ich nicht Ich habe das Ich habe sehr, sehr also, Was aja, also, du, das, anyway. das heißt der ist im Prinzip vor, vor der IN Station und nee. in der Zwischenzeit niemand aus dem Lauf zu der Künstler normalerweise eine eingestellt. haben die, waren für die Nein, die ja, wollen Die wollen ja, so. Die wollen es Die es ja, Die wollen Die es am Die wollen es lieber. Die wollen es Die Das, das, kann mal ja. das, kann man das ist das ja heißt, das heißt, ein ein ein da man zu gehen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ja, das ist Das so Das Das ist Das ein größer wie ich. Ja. Ja. Das Ich verstehe. nicht was wenn Ja, was zwei eine auf, auf Du musst noch deine Karte Ich habe meine Nase runtergefunden, die da aufgenommen wird. ich habe ja so ein Semester. Ich traue mich ja gar nicht mehr Ich ja gar ein bisschen. ja ja ihr also, also, 800, 300, 300 oder 800. 800. Also, das ist normal. Die die aber ich muss dann mit ja. Ja. Der nächste mal richtig persönlich, einfach so. Das, schwimmen, das schwimmen. Ja, einer muss So dann muss ich ja nicht. Oh, oder? hier. Weg, keine andere Stimmt, das geht ja natürlich so Eben. Genau. Ach, da hinten ist da hinten ist also jetzt bin ich aber gleich Ergebnis gespannt. Noch <lacht> jemand ohne? Oben ist noch voll. Noch mehr, oben. Es ist ist ein ich das, das, das kann ich nicht sagen. Zum kreuzigen, richtig. aber oh. Wie oft falten? Zweimal. Der Flieger geht nicht rein. Wenn die Wartung nicht, <lacht> nicht ordentlich, wenn die nicht ordentlich sind, muss aufgerufen werden. Wenn die nur, nur ordentlich gefallen ist. sind also, also schon auf dem oh, Zehntel mm. Millimeter genau, genau. Das ist wohl. Gibt es noch jemanden, der noch nicht gewählt hat, der da ganz noch schnell noch in ah, den geht ist noch gut. jemand? Ja? Jetzt Wenn man auf die Toilette jemanden wählt, dann beendet ich die mit den dritten Wagen. Und ich unterbreche die Versammlung ist 13.20 Uhr. Wer ja. möchte, kann gerne was bei der Ausstellung. Ja. Die Säule, die ist ein bisschen intransparent, die Säule. um 13.20 Uhr. de 10 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, Wahlkreis 4, Bastian, den Nachnamen wollte ich äh, haben. 9 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, Wahlbezirk 5, Guter Konrad Neuberg, 10 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, Wahlbezirk 6, Susan, den äh, Nachnamen nach genauso nicht im 9 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Wahlbezirk 8, Heiko Gehrhauser, 10 zu 0. Wahl 9, Gebes Kreisen, 10 zu 0. 10, Matthias Schmidt, 10 zu 0, 11. 11, Falco, Helbeck, 10 zu 0, 12, Imar Schmidt, 10 zu 0, 13, ja. Rudolf Rübner, 10 zu 0, 14, Sascha Suter, 10 zu 0, 15, stehen die 10 zu 0, drahtzeug 16, Heinz Siegler 9 zu 1, äh, 17, Sven, Scholven, auch 10 zu 0 Ja stimmen. 19 Jürgen Winne 8 zu 2. 20 Thomas Moll 10 zu 0. 21 Markus Friedrich 10 zu 0. Also 22 Hermann Gerion, auch 10 Jahre 0 Nein stimmen. 23, Dr. Albert Summel 10 zu 0. 26, Nico Theissen 10 Jahre 0 Nein stimmen und schlussendlich. Ich 27 John und André auch zehn Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen. keine Ungültigen, keine Enthaltungen. Herzlichen Glückwunsch an alle. Ich, ich, ich, ich habe zwei Personen so vor so Das ist ein Das ist, ein das ist ein das das wir, wir müssen jetzt einzeln fragen, ob äh, jeder, die mal handelt, wenn ich das. Durch die Zustimmungserklärung wird das eigentlich äh, schriftlich gemacht. Ja. Ja. Okay, gut. Das, ja, das, ist, das, das, ein ist, das ist ja keine Worte, ja. bei die, äh, Nicht, glaube ich. Bitte. Ist, glaub ich äh, <lacht> Schritt, die kann Bei den Anwesenden glaube ich, bei den die diese schriftliche Zustimmungserklärung gemacht haben, ist das nicht. Äh, ansonsten äh, geht es durch das Formular zu drei. Gehen wir das also einfach einmal kurz durch. Ist Ralf äh, ist anwesend? Nein. Nein. Ist Thomas Heinrich anwesend? Ja, nicht die Wahl anwesend. Anna-Marie-Heinrichs ist anwesend. Machen wir schriftlich. Ist schriftlich. Äh, vier ist nicht anwesend. Über, äh, Günther Konrad Neubert anwesend. Gibt es die Wahl an? Herr Körse ist nicht anwesend. Heiko Lehrhausen anwesend? Nein. Iris Theissen anwesend? Nein. Matthias Schmidt anwesend? Ja. Der Wahlleiter, ich nehme die Wahl an. Herzlichen ja. super. Falko Helbeck. Hey, das ist, gut. ist nicht anwesend, richtig? Dietmar Schmidt, gibst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Ja. Danke. Lothar Rittner anwesend? Ja, ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Sascha Zucker ja. anwesend? Ja, ich nehme die Wahl an. Monique Defü ist nicht anwesend. Nein. Heinz Schützer, Schriftdiagnose. Ja. Einziger anwesend? Ja. Ich liebe die Wahl anwesend. Danke. Sven Scholten ist anwesend. Ja. Ich nehme die Wahl anwesend. anwesend. Ja, ich höre die Wahl an. Danke. Thomas Moll anwesend. Nein. Nein. Nein. Liegt schriftlich vor. Markus Friedrich anwesend. Ja, neben die Wahl anwesend. Hermann Weber, Nein, liegt ist nicht anwesend. Liegt auch schriftlich vor. Dr. Hörner Zübert. Ist nicht anwesend. Liegt auch schriftlich vor. Jetzt ja. ist, nicht schriftlich, vor. Ja. Das ist nicht schriftlich vor. Aber ist das Formulat. Es wird Gut, Heisen ist nicht anwesend. Ich meine es ist nicht. Es liegt vor, dass wir Ich habe schon meinen Freund André, ist da. Der dem Dankeschön, Gut, jetzt müssten wir uns darauf einigen, wie wir jetzt weitermachen. Äh, auf der Tagesordnung stand, dass wir noch die Reserveliste auch heute wählen möchten. Wir müssen das nicht tun. Wir ja, äh, soll wenn ich das richtige Koffer um 15 Uhr hier raus sein. Ich glaube, das passt eigentlich äh, Hätten demnach noch, ich sage mal, etwas mehr als eine Stunde, die wir hier effektiv nutzen können. Ich würde jetzt einfach mal eine Aussprache eröffnen, ähm, um das zu klären, wie wir jetzt weiter machen. Ich würde jetzt... Wir müssen gucken, dass wir die restlichen Wahlkreisbezirke noch vollkriegen. Ist es möglich, irgendwo das in die Hand zu kriegen oder im Prinzip, dass es wieder reinschickt wird und fehlt, die Kandidaten. Also das die Liste kann man auch äh, bei der nächsten AV wieder öffnen. Das ist kein Problem. Ja, ich sehe Regeln jetzt so darum, dass wir uns im Prinzip uns da klar machen müssen, dass wenn wir bei Kandidaten reinkriegen wollen, dass man wirklich jede Stimme braucht und jeden Wahlkreis, das heißt, wir müssen jeden Wahlkreis besetzen. Unbedingt. Oh, oh. So, und das Herrn denke. wir müssen jetzt, man muss ja auch wissen, dass, wenn der sagt, ich mache das, aber wie, wie das Prozedere ist. Also ich habe das richtig verstanden, wenn jetzt jemand sagt, ich mache es, aber ich mache es nur in den Wahlkreis und der ist gesetzt, kann der einen zurücktreten und er neuen neu reingehen. Ja. Ist das soweit wie Ja. Das muss aber über einen aktiven Rücktritt. Ja, aber, ja. Das heißt also auch die Leute, die jetzt heute nicht da sind, müssten im Prinzip dann bereit sein, zurückzutreten und den anderen rüber zu gehen. Es geht aber nicht telefonisch glaube ich, oder? Ja, aber ja, ich meine, wir haben jetzt nur noch vier Wahlkreise. Okay. Ich habe die jetzt schon belegt, die haben auch wieder ihre Wahl angenommen. Die Dinger liegen schriftlich vor, also die müssen dann schon verloren gehen, in die Zettel. Ja. Oder nicht eingereicht. Welche, die welche? vier welche? fehlen denn noch? Der war 7, 7, 18, 24, niemand. Sieben in der Stadt ja. Achso, ich kann es ja auch. Sieben in der Stadt Düren, ja. Also, wie gesagt, die können die hier auch Schäbe 18 ist in Jülich. Und 24, 25 ist von Kreuzbauer, von Bauerschaft und von Niedecken. 18, 18. Ja. 18. Ja. Das ist Jülich. Ja. So unabhängig davon, das könnten ja natürlich trotzdem jetzt die Ihrer ja, genau. Also, und die vier A-Sitzungen bei Nachfolge. Soll ich vorbeigehen? So HVMA, Zombie. Aber. Das also, das wir, Zeit. Zeit. Wir, wir, wir haben ja noch etwas mehr als eine Stunde. Wenn wir es diesmal schaffen, äh, die Wahlzette ja richtig auszudrucken, dann sehe ich eigentlich. Äh, also. Meine Einschätzung ist, dass es zeitlichen Krieg sollen. Wenn wir jetzt natürlich viermal wieder irgendwie was falsch ausdrucken, dann wird das knapp. Äh, weiß denn jemand, ob jemand gerne für die äh, Liste kandidieren möchte, der aber heute nicht da ist und es deshalb gleich besser wäre, wenn wir nächste Woche das machen. Weil? Was ist denn? Ja, er muss die die äh, Liste mit, muss ja äh, jetzt nicht besonders lang sein. Aussichts 2, 4 Plätze sind da ja sowieso Plätze zwei bis vier, wenn überhaupt. Äh, wenn jemand mehr auf der Legislaturperiode zurücktritt, bekommt auch alles vier rein. Natürlich. Ab. Ich denke <lacht> ja. schon mal S9 auch Auto. Das war bei Krass. Okay. Wer äh, ja, von denen, die heute da sind, kann mhm. der nächste Woche nicht da sein? Ich nehme das als Meinungsbild. Wer ja, ich schwierig, weil ich dann jetzt am Donnerstag mein Geburtstag habe und ich dann noch nicht weiß, ich morgen da sein kann. Abgesehen davon die zwei Karten, würde ich sie halt gerne nutzen wollen, weil wir jetzt auch für die nächsten das haben. Okay, ich hätte jetzt gerne zwei Meinungsbilder. Einmal das vom Dietmar. Wer, der jetzt hier angewiesen wird? Ich komme das mal so, wer wäre auch nächste Woche hier? Ich bin nicht vorhanden. Hier, keine. Wer hier anwesend ist? Ja, ja, ja. Okay, wer wäre demzufolge nächste Woche nicht hier? Jetzt jetzt den Stand, wo er nicht. Okay, ich steige im Antrag schneller mit, dass das äh, über diese Position ausfällt. Okay, das zweite Meinungsbild. Äh, Wer der hier Anwesenden möchte auch für die Liste kandidieren? Ich möchte, ich erst, wer möchte erst, für die Liste kandidieren? Ich, ich sage jetzt erstmal allgemein für die Liste kandidieren. Wir haben uns aber gerade von Machen geeinigt, wo wir nicht nur auf einzelne Plätze kandidieren können. Ja, neun. neun. neun. neun. Okay, ich stelle nochmal die Frage, Gegenfrage, wer nicht für die Liste kandidieren möchte. Okay. Äh, Sag sage mal, neue Plätze wählen und für eine Liste ausreichend, vorausgesetzt, alle erreichen das. Wo? Äh, ich denke, wir würden das schon, wenn wir jetzt. Wenn wir ähm, Auswirkung dessen, wir wählen jetzt äh, die Reserveliste und würden, bei nächster Woche äh, Antrag gestellt wird, nochmal eine Wahl finden. Wenn wir jetzt eine, äh, ein Wahlsystem haben, wo wir alles zusammen wählen, ist das auch möglich? Ne? Und B, wie sieht das dann aus, wenn wir nächstes Mal mehr Leute finden? Also die Frage für die Direktkandidaten kann man ja immer wieder eröffnen, weil es ja unterschiedliche Wahlen nee, ich sind, sind, ich sind, von der ist. Hier ist das, glaube ich, was anderes, dass man die, also die, äh, die Wahl müsste man, dann müsste man schon irgendwie Frauenfehler suchen und die Wahl selber. Äh, ja. Ja. Also da ja. war auch ein Schnittpunkt. Nach der Durchführung eines Wahlgangs zur Reserveliste kann die Versammlung auf Antrag beschließen, die Kandidatenliste erneut zu öffnen und einen weiteren Wahlgang durchzuführen. Durch weitere Wahlgänge gewählte Kandidaten werden nach dem zuvor in der Reserveliste angeführt. Also wenn ihr heute neun Leute wählt und nächstes Wochenende beschließt, noch einen weiteren Wahlgang hinzuzufügen, dann könnt ihr durch zwei weitere C und so weiter setzen. Okay, äh, dann gibt es noch irgendwelche Meldungen, ansonsten würde ich das Ganze jetzt nochmal als Meinungsbild äh, abfragen, wer der Meinung ist, dass wir jetzt mit der Wahl der Reserveliste fortfahren. Also wer kann diese zu, äh, Wer möchte, dass wir jetzt mit der Wahl der Reserveliste fortführen und nicht das nächste Woche Das ist einer. Dann die Gegenfrage, wir möchten nächste Woche weiter Ja, das ist die eindeutige Mehrheit. Dann würden wir in der Tagesordnung jetzt mit der Wahl der Vertrauensvertreter. Da ja. ähm, mag nächste Woche anwesend sein. Ja, geht es die nach jetzigem Stand. Ähm, Wäre das schön, wenn vor Jahren in der Partei äh, beschäftigt bei der Agentur für Arbeit als Arbeitsvermittler. Meine technisch sind halt, wie schon erwähnt, halt soziales, Infrastruktur und halt, Arbeit. Ich äh, bin Festsprecher äh, der hier in büren und war bei der letzten Bundestagswahl auch äh, Direktkandidat für den Wahlkreis Ich bin also wohl im Wahlkampf äh, entsprechend auch vertraut, was da auf einem dazu käme, auch an Zeitaufwand und an die Belastungen. Sollte ich gewählt werden in dem Kreisstaat, wäre man dann auch ein primäres Anliegen von mir genannten Bereichen, wo ich dann natürlich auch ähm, Sitzungen auf den Kinder liegen würde und auch nicht konstruktiv einbringen würde, weil meines Erachtens ist nicht nur zu sagen, was dort schief, das ist natürlich nur auch wichtig, sondern was können wir denn entsprechend besser machen. Das heißt, auch Konzepte es zu entwickeln, was können wir halt dann machen oder tun, damit dieser Kreis hier in Dürren lebenswerter wird, gerade für die sozial Schwachen. Das wäre für mich dann auch mit ein Anliegen wirklich eindringend würde. Ansonsten mit äh, Ratsarbeit und ich vertraut. Ich habe auch öfters, und das soll jetzt wenn es die Zeit ist, auch Gemeinderatssitzungen besucht. Mit äh, Kreisverwaltungen selber bin ich teilweise auch verletzt, weil die Bundesagentur für Arbeit auch dort im Wohnungsgrund hat, bin auf den Figuren sprechen tätig. Sollte ich gewählt werden, wäre ich auch bereit, meine Arbeitszeit auf 30 pro Woche zu reduzieren, weil ich mir für sowas auch die Zeit nehmen möchte, dann auch wirklich aktiv. Was zu tun, für die Leute auch ansprechbar zu sein und auch Möglichkeit, auch Sprechzeiten einzurechnen. Das heißt, ich möchte dann auch das mit 100% darauf ausfüllen können. Das wäre dann soweit erstmal von mir halt das Wesentliche. Selber, also ich Privatprogramm selber habe ich ja schon auch selber bei den lokalen Siedlungen mitgearbeitet. Stichwort Verkehrsanbindung, Börderbahn, Urteilbahn und so weiter, Ausbildung des öffentlichen Nahverkehrs. Sprich, für die Leute, die hier vor Ort was zu tun und nicht nur, dass sie ich bin auf Urlaub ich jetzt in Frage Und dann hier geht es ja um das Kommunalwahl, das heißt, da gibt es weder rechtlich noch also auf moralischer Ebene irgendwelche ähm, Spannungsfelder oder Ausschüsse. Wo man sagt, das ginge ja gar nicht, man sollte nicht machen. Das war jetzt nicht, oder? Das war nur für das Plenum, das hat die interne Wechsel. So soll es ja sein. So Wie das gemeint. Äh, die äh, Ich sehe keine anderen Fragen mehr. Ich muss mich auch nicht fragen, ob du in der Zeit hattest, weil ich ja gar keine offizielle Vorstellung. Output transcript: Ich noch jetzt sagen, es können trotzdem noch was zu hören am Sonntag. am nächsten Sonntag ist vielleicht nochmal eingespielt worden. Ja. Also, glaube, er hat natürlich dann die ganz normale Vorstellungszeit. Das war jetzt. Ja. eher ja. dieses Video, wenn es ja nicht da sein wäre, könnte man das einspielen. Ja. Aus Werdengründen? Nein. Ja, das Video können wir mal einspielen, das würde technisch gehen. Wir hätten aber keinen Ton. Ja, oh, okay. <lacht> der Bieber hat Ton. Ja. Das war nur für Watt, aber es müsste eigentlich für so eine Sprache reichen. So, in dem was wir ja, gerade Ja, allerdings ist gerade, was, was wir hier machen, das wird gestreamt, das ist aufgezeichnet worden, das wird online gestellt. Gut. Das kannst du die ganze Woche lang abrufen. Das ist für die E das hier auf dem Stream nochmal runterziehen. Ähm, die Frage ist, ob wir, also wir müssen jetzt gleich noch zwei Zeugen der Versammlung ernennen, äh, Die Vertrauenspersonen, Okay. Das wäre jetzt meine Frage, ob Sie wieder nächste Woche, äh, auch nach der Wahl der Geserbenliste wählen. Nee. Ja. Würde ich äh, vorschlagen, ich habe Jaschner äh, eben gefragt, ob Sie das machen auch, ob Sie das so machen würde. Ähm, Sie ist heute nicht anwesend dann kann Sie aber nicht beraten. So, wir haben jetzt zwei Meinungen eingeholt. Sie waren unterschiedlich, waren uns für einen entschieden. <lacht> <lacht> Wer hat die <lacht> ähm, Alex Reinsch sagt, dass es kein Problem ist, Kandidierende als Zeugen der Versammlung zu benennen, weil das äh, sich irgendwie in den äh, widerspricht. Genau. Ähm, das werden wir dann also, wenn wir das gehen, halt gleich so machen. Das zweite ist, ist, wir haben herausgefunden, dass wir pro Direktkandidat zwei Vertrauenspersonen brauchen. Das können dann aber wieder andere Kandidierende sein. Das heißt, jeder Direktkandidat muss sich überlegen, welche zwei Vertrauenspersonen er benennen möchte. Wenn ich deutsche werden Vertrauenspersonen auch von der Versammlung gewählt. Das müsste ein, ein neues Strafverfahren sein. Die Reserveliste hat was gefunden. Also, soweit ich weiß, müssen sie nicht gewählt sein. Okay. Also, ja, das, das Prozess auf jeden Fall vorschlagen würde, dass, das ist ja nicht ein Job, worum man sich reist, <lacht> ähm, dass es äh, im Prinzip drei Personen sind, nach Möglichkeit, um einfach eine Zahl klein zu halten, die zu äh, der Leute, die zum Wahlleiter rennen. Ähm, Im Prinzip zwei Personen für nahezu alle und eine Person, die dann eine andere Person vertritt, in dem Fall sie selber qualifiziert, beziehungsweise auf der Liste steht, das sollte eigentlich machen. Das macht durchaus okay. Sinn. Ja. Ja. Heck. Sonst ist der Aufwand zu groß. Ja, genau. Wenn der ähm, ich, ich, ich würde das einfach mal schon abfragen, ja. wer generell dazu so bereit ist, an, äh, den Tag damit äh, zum Wahlamt zu gehen, zum Wahlleiter und Ja, ich äh, weiß. Ist das und, okay. und, und, äh, wer, wer wäre bereit? Wir bräuchten drei Leute, das zu machen. Hm. Ja, ja, so sind, okay. wir, ja, wir sollten das ja natürlich dann auch mit dieser Liste, gleich Liste gleichzeitig durchführen. Also, äh, für die, Mein Vorschlag ist, äh, als erste Vertrauensperson für alle, sofern sie dann in den nächsten Wochen da ist, das äh, zu wählen, wenn sie denn dann möchte. Sie kandidiert anscheinend irgendwo, ja. das ist erstmal okay. Ähm, Stellvertretend würde ich das dann machen. Ich habe das letzte Mal mit ihr zusammen gemacht, ich mag das bei der Bundestagswahl. Also ich habe es bei der Landtagswahl schon gemacht, für beide Kandidierende. Ähm, ich kenne den Menschen im Kreiswahlamt dann bräuchte ich quasi noch jemand Drittes, der dann äh, bei mir, bei der Liste seinen Namen hätte Und ja, jemand, der nicht für die Liste kandidiert, zum Beispiel ein Oder ein auch schon mal ein für die Liste. Für Ich Liste ist eigentlich wie ihn, hat Okay, nein, okay. ja, ja. ja. ja, das, ja, das ist ja, wenn du ja. ja, das ja. zusammen hast. Du gehst ja. an, du ja jetzt alles zusammen, dann geht es auf die bei dir nicht. So, das Problem, was ich jetzt ja. gerade ja. sehe, und ja. du möchtest darauf hinaus, dass wir die Vertrauen, ja. auch nächste die Frage, wir müssen gleich jetzt mal ob Sie gewählt werden müssen oder ob Sie einfach ernannt werden. Ähm, wenn die Zeugen unterschreiben hier ab. Wenn Markus diese Woche nicht da wäre, aber trotzdem Vertrauenspersonen werden soll. Da mhm. äh, geht das Fachberuf zu. Ja, da soll es nicht scheinen. Also eine Woche später, wir haben noch zwei Abschlusskermine. Ja, Obwohl oh. wir, ja. wir die dritte Woche auch Wer ja, eröffnet ja. sie. Ja. Machen die letzte formalige Fragen, machen ja. ja. Wir drei Wochen, wir haben keinen Stoff mehr. Kann <lacht> <lacht> ja, Hast du das gefunden? Nee, ich habe das auch nicht gefunden. So außer, so so dass die zweite Vertrauensperson nur stellvertretende Vertrauensperson ist. Also, wenn die erste nicht kann. Ja. Wenn die erste ja. Hat, also, okay. Kann, wo sie muss, das kann hin. war aber kein Problem bei der letzten Wahl, weil ich stellvertretende Vertrauskandidat Ich habe nahezu alle Absätze erlebt, ich war es aber manchmal dabei. Entscheidend ist das halt in dem Fall, wo äh, kritische Handlungen erfolgen. Zum Beispiel kann die Vertrauensperson nach einer Wahl, dass sie die einzige Person, die einen Wahlvorschlag hat. in jeden Fall auch machen müssen finden. Uh, okay. Ja, also ich denke mal, dass ich das mal oder den ja, ich ich Aber